Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen ich und Paul zusammen den Mining Simulator 2. Paul hat noch nicht so viel Mining Simulator gespielt und ist noch ein relativ Wanoop und dementsprechend werde ich ihm heute OP-Pads geben, damit er es nach ganz oben schafft. Und eine Frage habe ich dann an dich. Hast du schon einen Rebirth? Ich habe äh, einen Rebirth, glaube ich, gemacht. Warte, uh, du hast schon ich... einen Rebirth? Ja, ich habe einen. Okay. Ich habe einen Rebirth, ne? Ja? So, ich gucke im Stream gerade auch so auf deine Stats. Siehst du meine Pets? Siehst du meine Pets? Ja, deine Pets sind cool, hast du hast so einen Eimer auch irgendwie. Ja, genau, das hier sind noch das so sind zwei neuen mhm. Event-Pets. Dazu kommen wir später. Oh, okay. Ich rüste jetzt okay, erstmal okay. am besten bei mir aus. Und da ich dir noch keine Pets geben kann, würde ich sagen, rein ins Loch. Kommst du runter. Ich Wie schnell du kannst runter. du eigentlich abbauen? Äh, warte, ich schau einfach mal. Zack, zacken, zacken, zacken, zacken, zacken, zacken, zacken. So schnell. So schnell, sehr gut. Du baust Aber ich da kann mich auch chippen, ne? Weil so muss man leider halt im Mining-Simulator anfangen. Hast du irgendwelche game so. Hast du nicht, ne? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, nee, hab ich nicht Leider nicht Ich habe auch nicht den Season Pass Ah, wer braucht schon den Season Pass Ja, true Ist einfach unangenehm, den zu haben Oh, wir sind in einer neuen Welt Warte mal, du hast doch schon alle die Welten Kiste. frei Du kannst dich eigentlich zu der untersten Welt teleportieren Ich, ich habe mir jetzt erstmal hier die Münzkiste abgeholt Und dann werde ich mich jetzt erstmal Feld rumtippen Weil so fängt man im Mining Simulator halt an Ja, also, also komm, äh, wir gehen erstmal zur untersten Welt Weil hier kannst du Gems abholen Und Gems sind das Beste, was es gibt auf der Welt Okay, dann gehe ich in die unterste Welt Warte Äh Crystal Cavern. Genau. Ich habe schon Gems abgeholt, deswegen... Oh, ich habe 175 bekommen, glaube ich. Ja, das ist erstmal gut. Okay. Hey. Hä? Kann ich das abbauen? Klar kannst du das abbauen. Uh, das ist 115.000 wert. Das, äh, das ist 115.000 wert, eins von diesem... Ja, ich weiß. Bei mir Mythrin. sind das 3,8 Millionen wert. Was? Steht ja. das bei dir auch schon so da? Ja, das steht bei mir so da. Oh, ganz normaler Block hat bei mir 341 wert. Alter, du Oberzock. Ja, ich bin nee, Oberzock. So bin jetzt ich. kannst du dich hier runterbrauen und dann lohnt sich das auch viel mehr. Natürlich bringt auch irgendwo was, wenn du immer wieder rebirthst, aber das Problem ist halt, wenn du rebirthst, dann hast du die ganzen Ebenen nicht mehr und dann musst du ja. dir diese Schere wieder neu holen. Warte, ich sollte vielleicht für dich abbauen lassen, weil du brauchst die Blöcke. Moment, ja, ich habe aber, also warte mal, kann ich mir mhm. nicht schon was Neues kaufen mit 50 Millionen Münzen, weil diese Schere, da schneide ich vier Jahre an einem Block rum, ne? Ähm. Oh, da ist was! Dann, ja, dann hol dir mal ein paar Erze. Ja. Bin das Problem dabei? ist, ich wüsste nicht, wie ich dich aus der Map rauskriegen kann. Es gibt halt diesen Glitch, wie man sich Out-of-Map glitchen kann, aber du brauchst einen Teleport-Gamepass. Ah. Und das ist schon teuer. Ich gucke ja immer kurz nach, wie teuer der Spaß wäre, damit du schnell farben kannst. Aber das wäre dann nur schnell farben, aber die Blöcke kannst du immer noch nicht so schnell abbauen. Ja, eben. Hm. Schwierige Zock-Situation, Leute. Sehr schwierige Zock-Situation, Leute. Ausweise ja. hier. <lacht> Ausweise. Okay. Ja, das ist immer geil. Ah, ich sehe gerade, und du hast ja gar nicht Infinite Backpack. Du hast so viel Struggle. So, Gott, jetzt ich jetzt nicht gerne in deiner Situation. Rein, du bist echt ein Noob. Ha! <lacht> hey! Was fällt? So nicht. Okay, wie teuer ist denn das Zeug? Also, was, was wäre denn wichtig, was ich mir holen kann? Ähm, eigentlich wäre es. Zum Schnellfarben ist praktisch der Teleport und die Omega Nuke. Aber ich würde sagen, du willst ja eigentlich jetzt erstmal viele Blöcke abbauen. Das heißt, ja. es macht, glaube ich, wenn du dir überhaupt einen Game Pass holst, macht vielleicht der Backpack Sinn, der Infinite Backpack, damit du den, dieses Problem nicht hast. Ich meine, warte, wie viele Blöcke kriegst du denn dazu, wenn du einen abbaust? Wahrscheinlich nicht viele, ne? 7000. 7000 Blöcke. Ja, und ich muss 8000 Mal drauf prügeln. Ich gehe mal verkaufen. Oi, oi, oi. Oh, aber ich habe noch... Warte, warte, warte. Guter Zock. Gute zock Leute. Mhm. Denn, was gerade ganz crazy hier ist, die buddy studdle Okay, nein. <lacht> also, was nämlich ganz crazy hier ist, ist das, ähm, wenn wir jetzt mal hier hinschauen, ich glaube, Molten-Core-Shop und dann Werkzeuge, müsste ich mir... Oh, nee, das nächste Ding kostet schon... Das nächste kostet einfach schon 700 Millionen und ich habe gerade mal 100 ich Millionen. Ich kaufe mir mal eine Schaufel. Ah, ich kann ja gar nicht mit der traden. Ich wollte gerade gucken, ob ich dir die rüber traden kann. Mhm, jetzt also habe ich unnötig yo. eine Schaufel gekauft. Oder soll ich mir ein Pet vielleicht holen? Naja, nee, Pet holen ist unnötig, oder? Pet holen. Na doch, bringt ja Abbaugeschwindigkeit. Ja, aber ich glaube, ich habe schon drei ziemlich gute. Ich weiß nicht, ob ob es da noch bessere gibt, sozusagen. Ja, okay. Ja, okay, locker. Doch, doch, ja. doch, doch, doch, doch. Du hast ein paar Gems. Komm, du gehst jetzt mal. Ähm, komm wieder zurück zum Spawn. Du bist ja gerade ja. hier. Komm jetzt mir ja. hinterher. Ja, ich folge dir. Und hier hinten, da gibt es was mhm. Feines für dich. Und zwar hier gibt es das Double Luck Event. Ähm, oh, und nie. Genau. Und hier kannst du dir jetzt erstmal für oh. drei Gems das äh, patriotische Ei gönnen. Und da sind bessere Pets. Und wie, warte, wie gut sind deine aktuellen Pets? Äh, Pets? Ich mach gerade eins auf. Boom. Neues Pet patriotischer Doggy. Okay, jetzt guck mal, ob das besser ist <lacht> als deine aktuellen. Bei dem patriotischen Doggy wirst du die ganze Zeit ziehen. Yo, viel besser. Dann rüst den aus, hol dir davon drei Stück. Unten am besten ausrüsten, dann bist du schon mal besser dabei. Okay, Und cool. das Ei kostet praktisch nichts. Wir, wir gehen jetzt hier mal hin, sagen am besten ausrüsten. Und jetzt habe ich drei patriotische Doggies, Leute. Und jetzt, äh, was ist Juwelenzauber? Bringt den aktuell. <lacht> Doch, geh mal rein, geh mal rein. Lucky kann ich mir holen. Lucky bringt dir noch nicht so viel. Geh mal runter. Ähm, hast du Abbaugeschwindigkeit oder so? Ja. Äh... Eckgeschwindigkeit, Kameradschaft. Hm, scheinbar nicht. Permanente Schichten, Walkspeed, nee Permanente ja, Schichten ist ganz praktisch. Dann hast du nach einem Rebirth nicht mehr so viel Stress, die ah, neuen ja, Schichten, die alten stimmt, Schichten ja. freizuschalten. Eigentlich cool, aber kann ich mir nicht leisten. <lacht> dann spare erstmal auf permanente Schichten. Okay. Ähm, warte mal. Dann hier kann ich was beanspruchen meinen 500 Blöcke, einfache Kiste. 5000 Blöcke. Yo, ich kann euch die Kasse Zeug abholen. Ah ja, genau, hier gibt es immer Erfolge, stimmt. Die vergesse ich auch jedes Mal abzuholen. Kann auch ich auch wieder. Kann ich mir jetzt permanente Schichten holen? Ja. Ich kann mir permanente Schichten holen? Ich sehe gerade, ich seh habe gerade so gemacht. viele Gems dazu. Und jetzt mache ich noch drehen, um zu gewinnen. Jo, kannst du dreimal machen, vielleicht kriegst du sogar ein paar Free Spins. Und da gibt es ein Pad zu holen, das ist richtig gut. Ich habe Omega Lucky Boost. Ja, du. bringt dir nichts, Weiter geht's. Ja, hallo, jetzt sag mal du. <lacht> das Müll. Also, jetzt, hier. So, ähm, gehen wir wieder runter und abbauen, Wir oder? gehen jetzt wieder runter und dann gucken wir mal, wie gut du jetzt mit den Pets abbauen kannst. Ich hol noch bei der Underworld kurz die Chest ab, Ja. Da... Oh, jetzt habe ich 300 Millionen. Ich habe 300 Millionen äh, Coins jetzt. Und dann gehe ich wieder in die Crystal Kevin. Mhm. Und baue wieder ab. Bi, bi, bi. Übrigens, wenn dich die Pets nerven, kannst du auch ähm, auf die Einstellung oben links, also über deinem Inventar gehen und Haustiere ausblenden. Weil irgendwann werden ja. die nervig. Vor allem, ich wenn du die so große Haustiere kriegst. Ich habe die gern bei mir. Guck mal, hier sind und Erze. Das, das oh, Erzis! Warte, Paul, geh hoch! Ich will den anderen wegbuddeln. Warte, wo, wo, wo buddelst du wen weg? Ja, jetzt buddel ich dich nee, weg, weil du ins Loch gesprungen nee, bist. Nein! Paul, oh, warum nee, machst du das? Nein! Ja, Was machst du bitte? Nee. Kommst du hoch? Okay du hier? Drin. Jetzt wurde ja, ich, ich den anderen weg. Nein, andere kommen runter hier. Genau, der ist vor. da drin. Ich, er ist, er ist ich den weg. Der hat keine Chance. Der ist jetzt weg. Meine Haustiere sind schon Level 6, Freunde. Yeah. Aber mein oh, mein Rucksack ist wieder voll. Oh, ich habe hier Unoptanium. Uh. Ja, so lässt sich zocken. Haustier Level 7. Alter, wir kommen richtig freaky schnell voran. Oh, Chromit. 1,1 Millionen ist das wert. Mhm. Damit müsste ich eigentlich richtig schnell... Ja, damit kriegst du halt Kohle. Und für ja. die Kohle kannst du dir dann bessere Sachen holen. Vor allem brauchst du jetzt besseren Backpack, also wirklich. So Ja, gut, ich dass hab du mich 100 niemals 100.000 Platz, 100.000 Platz. Hm, ich verkaufe nochmal. Nochmal 140 Millionen, weil ich jetzt hier das Zeug abgebaut habe. Richtig nice. Die. Oh, ich bin in der Höhle. Oh, ich bin auch in einem Loch. Ich fall gerade in dein Loch. Yo, ich bin in der Höhle, nice. Ey, du das ist meine alles. Höhle. Na gut, dann, dann könnt ihr... Ja gut, ich, ich gehe weiter runter. Ich mach den da wieder weg. Warte, wenn ich ins Loch reinkomme. Mach ihn fertig. Okay, die Höhle ist fertig. Ich mach hier. ihn so fertig. Ah, ja, ha, ha, ha. Der Kümmer. Da ist noch was. Feuersplitter. Es kommt davon, wenn du in unser Loch sprengst. Selber Schuld, Alter. Alter. Sag Alter, sag ich immer. Wetten, das ist ein Zuschauer von dir? <lacht> äh, ich meine natürlich. GG, Alter. <lacht> Übrigens, Leute. Äh, mir ist aufgefallen, dass man besonders schnell levelt, wenn man einfach normale Steine abbaut. Weil du dann halt durchgehend aufbaust. Äh, ich mein, genau, die, genau, die Ärzte, die sind schnell. eher gut zum Geld holen. Aber Blöcke kriegst du durch normale Blöcke am besten. Ja, und auch meine Pets leveln da viel schneller. Die sind jetzt schon gleich Level 10. Was ist das Max-Level von einem Pet? Das Max-Level, keine Ahnung, habe ich nie geguckt. Oh, ich habe noch eine Höhle gefunden. Also, ich glaube 20, weil viele meiner Pets sind Stufe 20. Ich bin der beste Miner der Welt. Ja, ich glaube, das ist meine Ansage. Ja, Max-Level ist 20. Okay. Ich glaube, ich möchte wirklich im Mining-Simulator absolute Legende werden. Ja, und das wirst du jetzt. Dafür werden wir so. Werd du musst nur Darum Trading freischalten. Trading 187. Trading 187. Ey. Oh, meine Pets sind Level 10. Der Hustle ist real, Leute. Der Rucksack gleich wieder voll. So also wie viel kostet Nein. dich ein besserer Rucksack? Jetzt chill mal deine Basis aller. Chill du, ja, du mal deine Basis aller. Jetzt du deine Basis aller. Weil, ich <lacht> was, ist, was ist das immer, wenn wir zusammen was aufnehmen, Mann? <lacht> ich kann, ich also kann jetzt die Warte, kriegst du noch ein paar Gems irgendwie zusammen? Weil ich für 1, mir, ich 1.000 Gems kannst du dir einen 400.000er Rucksack holen, den du nach dem Rebirth behältst. Für wie viel Gems? Für 1.000. Uh. Ja, ich hole mir jetzt erstmal einen für 50... Mi Na, der ist aber gar nicht so gut. Um, ja, ich hole mir den für mal, 50... Ob du ein paar äh, Erfolge vielleicht abholen kannst. Nee, ich hab keine Lust mehr. Doch, du hast Lust. Ja, warte, ich, ich, ich schau mal hier rein. Äh, Erfolge habe ich vorhin abgeholt, aber da habe ich nichts Krasses bekommen. Also keine Gems. Ah, ich habe die Kisten hier bekommen. Kann man die öffnen? Items, exotische Kisten. Da sind aber nur Skins ja, drin. Ja, da sind nur Skins drin. Die bringen da nicht viel. Ich überleg gerade, nee. wie du am besten jetzt noch Gems bekommst. Keine Ahnung. Ich würde jetzt erstmal erstmal weiterfarmen einfach. Bis, Na, bis du gut. Idee bekommen hast. Na gut. Und dann, ähm, dann schauen also wir mal, wie der Laden da eine Live. Idee, da ja. Ja, kannst du mal auf den Season Pass gehen. Rechts, ja. Season 1. Season 1. Und dann gucken, ob da irgendwas ist oder ob du Herausforderungen hast, die du jetzt schnell abschließen kannst. Wahrscheinlich Legendärer nicht Legendärer Hatcher, Open700X ja, okay. und Hedge... Nee. Das dauert alles zu lange. Ja, das ist echt ein Schabernach. Aber nach also den auf... Wie, wie viel kostet der Season Pass? Auf der kostet 229. Premium Season Pass, glaube ich. 229 kostet der Premium Season Pass und Rewards Unlock All kostet wie viel? 349 kostet es. Soll ich mir das holen? Ich hole mir das. Du holst dir das und ähm, ich werde dir die Robux dafür geben. Achso, oh. oh hey, vielen Dank. Okay, gut. Ja, kein also, Problem. Ich mach das, das jetzt. Ja, Jonke. Jonke, alle mal, alle mal ein Herz in den Chat für Conny, Leute. Ich kann aber nicht rechnen. Kannst du mir sagen, wie viel Robux du dafür brauchst in der Summe? Äh, warte, ich schau mal, wie viel ich gerade noch habe. Ich habe 193. Das heißt, wir brauchen für mich 160 Robux sollten reichen. 160? Kriegst du 200? Kriegen wir alle 200 Robux? So, Aussagensempfänger. Ja. Roblox Paulino. Ich fahre währenddessen mal weiter Blöcke, ne? nicht, mhm. dass ich die Zeit hier verschwende. Genau. Und ich habe jetzt 1,5 Millionen. Ein paar Blöcke habe ich auf jeden Fall schon, schon abgebaut hier. Und mein Rucksack hat jetzt 240.000 Platz. Das ist zwar nicht viel besser, aber immerhin etwas. Das hat ihn eh nur 50 Millionen Gold gekostet. In drei Sekunden wieder drinne, Jungs. Was für ein Zufall. Also wenn jeder von uns, also also ich, du, Felix und Victor ja, 200 Robux ja. bekommen, dann ist die Gruppe Club-Based glatt bei 0 Robux. Nice. Wir haben exakt zu 800 Robux in der Gruppe. Und die hast du jetzt, das heißt, du kannst sie jetzt den Game Pass durchkaufen. Alter, geiler Zock. Okay, warte. Erstmal schon mal vielen Dank, Arino und Unlock All und gekauft. Yes, Sir. Ja, okay, yeah, kaufst du dir durch? Nice. Beanspruchen. Ah ne, so werde mit dem Premium Pass. Ups. Und für die ganzen Gems kannst du dann... Und vor allem, du kriegst jetzt Pets. Ich hab Bra bekommen. Ich hab ein Bra-Pad ja, bekommen. Ja, Bro, der ist schlecht. Und ich hab ein Bra-Pad bekommen. Wobei, der Bra könnte sogar vielleicht besser sein als der Patriot-Doggy. Alter, ich hab so viele Gems. Ja. Super Lucky. Okay, warte, ich hab wieder ein Bra-Moment. Ja, ich. Ja, ich hab wieder ein Bra. <lacht> okay, weiter geht's. Vielleicht haust du dir jetzt mal einen Luck-Boost rein. Oh. Geh, mal, geh mal auf Abbrechen. Chroma-Wisp. Ist Chroma-Wisp gut? Chroma-Wisp ist gut, ja. Und du gehst jetzt mal unten auf deine Items, dann auf die Boosts und dann haust du dir erstmal die Lucky Boosts rein, damit du bessere Sachen aus den Eggs siehst. Oh, stimmt. Warte, äh, welches Glück oder Ich oder so? Alle, ich mach Omega -Luck. alle, von jedem einen. Alle. Alter, okay, wir steigern heute richtig. Wenn du von jedem einen hast, dann hast du maximal Glück. Okay, ja, ich habe hier noch Eggs. Okay, nochmal Omega Luck. Genau, 1, da ist eine Menge drin, keine Sorge. Und jetzt? Komm, gönn! Ja, gönn dir richtig. Ein ist alles ein bisschen noch verzögert, drei... weil Livestream ist verzögert, aber... Ich hab drei Chroma-Wispies, ich hab vier Chroma-Wispies und einen Dunkelphönix habe ich noch bekommen jetzt. Ja, das war... das, du kannst auch die rechte Seite holen. Du hast dir doch Premium nee, gekauft, ich... oder nicht? Das habe ich mir nicht gekauft, nicht. Ach so! Ach, warte, meintest du, dass ich das auch kaufen soll? Ja, meinte ich eigentlich auch, aber... Warte, weil wenn, dann kann ich noch schauen, ob bei meiner Gruppe noch was drin ist. Äh, warte. Hm? Da war das noch, weil ich mich Gruppen. Dann aus Planet, dann auf die drei Punkte. Gruppe, Konfigurierung. 210 Gruppenguthaben, okay. Äh, Stabil 210 plus wie viel hast du? Es kommt doch hin. Es kommt hin. Ich sag's dir so wie es ist. <lacht> so, das geht natürlich an den Paulino, die, das Cash, und zwar 100%. Ich habe das nicht als einmalige Auszahlung. Ich habe jetzt nur eingestellt, dass es generell ab jetzt alles, was reinkommt. Also, ich weiß schon, was ich meine. So, jetzt 210 Robux, verteilen. Bam. So. Zacko in den Traco, meine Freunde. Gut, Leute, dann sieht es jetzt richtig gut aus. Denn wir können uns jetzt hier noch diesen Pass hier holen, oder? Ja. Jawohl, den kann ich mir jetzt auch nochmal holen. Zack. Jetzt habe ich hier Premium Pass. Bam, gekauft, beanspruchen. Und kann mir hier auch nochmal alle Rewards abholen und nochmal X öffnen. Wir kriegen hier nochmal ein Chroma Wisp. Ich glaube, ich habe jetzt schon richtig viele. Warte, ich schau mal kurz, ob die stärker sind. Items, Haustiere am besten ausrüsten. Ja, ja, die sind richtig... Boah, die sind ultra stark. Ja, jetzt hast du starke Pets. Ich brauche dir gar keine OP-Pets mehr geben. Die hast du schon. Die sind... Ich ja, habe ja, einfach OP Robux gegeben. Und jetzt gehst du erstmal <lacht> hoch. Warte, ich mache noch alles auf. Ein, einen Moment kurz. Omega-Luck. Ah ja, stimmt. Kohl. Stimmt, du kriegst ja am Ende noch ein richtig fettes Pet. Und bam, nochmal zwei Chroma-Wisp. Oh, ich kann safe eins so zusammencraften, zu was krasserem, oder? Geht das? Ja, kannst du. Schon wieder du halt zwei Chroma-Wisp. Alter, Omega-Krank. Ich mach nochmal einen Omega-Boost rein, weil ich glaube, ah, ich habe noch eine Minute Omega-Boost. Weiter geht der Hosen. 2,5k. Und öffnen. Und wir kriegen... Oh drei Bras. Oh, oh man. Bro bro, bro, bro, bro. Bro, Moment. Und wir kriegen oh drei Bras. <lacht> das kann ich jetzt nicht. Das finde das ich auch nicht. Ja, Warum kommt das häufigste Platz so häufig? Ja, finde ich uncool. cool. Ich, ich hatte Whiz. so viel Luck, als ich geöffnet habe Ich habe ich hab einfach aus drei Eiern Zwei äh, von den Hexarium bekommen Und davor noch einen und danach noch einen Also richtig viel Hexarium auf einmal Du hast noch gar keinen gehabt, ne? Ne, nur Chromawiss war so das krasseste ja, ich habe auch ein bisschen mehr reingepayt als du Ich habe noch einen dunklen Berserker jetzt bekommen Vor allem hast du ziemlich oh, viele Blast. Gems bekommen Bist jetzt steinreich Holy moly, Cody, Guacamole Junge Okay, jetzt kommst hab, du mal an die Oberfläche Komm an die Oberfläche ich hab einen Milliarden. Okay. Komm an die Oberfläche. Ich bin da, ich bin da. Hallo. So, Boah, wenn du in so der Oberfläche krass. bist, gehst du in den Shop. Soll ich dir gerade folgen? Ja. Achso, ach nee, da bist du, da stehst du. Okay, in Shop. Ja, Wiedergeburtladen. Gehst laden. in den Shop, gehst auf Wiedergeburtladen, genau. Und... Ich kaufe dir das Beste vom Besten. Vom Besten kannst du dir gar nicht leisten, aber... Es gibt eine neue Spitzhacke, die besser ist als meine. Welche, welche soll ich mir holen? Ah, das ich blöde, mir, warte, ich nicht könnte das mir Beste für 10.000... Vom, ...vom Besten leisten. Nee, nee, ich könnte mir aber für 10.000 den Blitzhammer kaufen und für 3.000 den goldenen Eimer. Ah, ich überlege gerade, ob du die Gems für was anderes ausgeben solltest. Paulinos, jetzt schreibt mal was in den Chat. Paulinos, die am besten mal, was meint ihr? Spenden, ohne zu viel zu verschwenden. Schreibt mal rein. Ich gucke gerade, ob hier noch was Sinnvolles bei ist. Ah, hm. ah. Den Hammer, also Crazy Place, der ist ziemlich gut in dem Game, er meinte, ich soll mir den Hammer holen. Ja, es macht doch Sinn, dann hast du auf jeden Fall eine Spitzhacke, die du nicht verlierst. Okay, wir holen uns den Hammer und den Goldeimer, oder? Okay, machst du. Mach mal so, mach ich mal so, Leute. Ich hab das Gefühl, der Hammer, der wird der wird saftig knaftig. Rein dein, dein Eimer du? voll machen. Probier mal aus. Das, das will Probier ich aber über die Crystal, Crystal Cavern. Oh, ich kann die jetzt wirklich ja. one-hitten. Ja. Oh, ist das, das ist der beste Zock meines Lebens, Junge. Zack. Schon mal so einen Zack. Zock gesehen? Nee, Alter, also das ist der abnormalste Zock der Welt. Es wird aber noch viel zockiger. Jetzt müssen wir erstmal hier diese 5 Millionen Blöcke vollkommen. Ich hab bekommen. eine Kiste! Alter, nice! Mm. Rich! Kannst, oh, ich kann Wiedergeburt machen. Stimmt, ich mache mal Wiedergeburt. Ja, ja mache ich jetzt. So, Abfahrt. Zack, bin wieder back im Biss. Check die Chicks, mach jeden Rapper weg wie nichts. Ja, yeah. Genau. Okay, gut, dann... Kurz, kurz ein Freestyle am Rande, am Rande der Tate Zecho. Aber das Geile ist, jetzt kriegst du halt pro vollen Eimer 900.000. Ja, das, das ist, ist fast so eine Million gut. und du kriegst den Eimer so schnell voll. Das bedeutet, das lohnt sich jetzt richtig, jetzt geht's ab. Mann, ich verstehe noch nicht, warum dieses... Ja, danke. So, ich mhm. will da einfach weiterfahren und nicht von jemandem die Blöcke abgebaut bekommen, weil ich brauche jetzt selber welche Jungs und Mädels, ne? <lacht> oh, was haben wir denn da? Chromeido. Chromido Chromid das heißt, ich ist mir nice. mal so von. Das ist wirklich nice, ja. Da freut man sich eigentlich immer drüber. Komm, muss ich eigentlich noch ein bisschen um, farmen, weil ich will meine Spitzhacke noch verzaubern. Rebirth. Ich habe schon wieder ein Rebirth gemacht, Mann. Nice. Ich habe schon drei. Wie kann man so krass sein? Habt ihr schon mal jemanden mit drei Rebirths gesehen? Ich glaube nicht. Bist yeah, du? For 34. Real. Junge. Okay, es hat jemand 622 auf dem Server. <lacht> ich hätte ja, bestimmt auch mehr, wenn ich die ganze Zeit Rebirths farme. Aber ich will gerade gar keine Rebirths farmen. Wieso nicht? Rebirthen, rebirthen, rebirthen. rebirthen. Crazy <lacht> Blazer hat 137, Junge. Rebarzen, Dudes. True, true, real talk. Und Nummer 4. Junge, ich gehe so ab, Mann. Ja, ich und ich sammle so währenddessen ein bisschen chromit ein, weil ich will jetzt endlich meine Spitzhacke verzaubern. Verzaubern, Ach, Mann, verzaubern, ich verzaubern. die Herzen dann nochmal verzaubern, oder was? Yeah. Und wenn ich du die verzauber verzauberst. Zauberst, Du kannst halt auf mehr Erze verzaubern. Das bedeutet, wenn du ein Erz abbaust, kriegst du Multiples davon raus. Und das lohnt sich richtig. Okay. Multiple Schmaltable? Multiple Schmaltable Erze. Alter, nicer Zock! Ich habe auch bald die 5 Millionen. Nice. 5 Millionen Abonnenten. Leute, wann glaubt, die knacken mir die 5 Millionen Abonnenten? Schreibt ja, mal das da ja, rein. Schreibt mal in, in die Kommentare. Wie viele Abonnenten? Nee, warte. Wie, viel? wie viele Abonnenten brauchen wir noch? Ich die 5 Millionen, schaff. Wie viele Abonnenten <lacht> brauchen wir noch für die 5 Millionen? Nimm mal viele, oder? Jungs, Mädels hier. So, nochmal. Bam. Ich habe jetzt fünf Rebirths. Ich bin auf der Überholspur, Mann. Auf jetzt Überholspur. wird gezockt bis zum geht nicht mehr. Alter, und meine guten Pets fangen jetzt auch richtig dick an zu leveln. Es ist einfach der überste Zock. Das ist einfach der Zock. Schlechthin. Ja. Und du hast noch nicht alles gesehen, doch. was ich dir heute noch zeigen werde. Oh, Mann. Das ist auf jeden Fall Reno. Nein, ich bin ins Loch gefallen. Ich muss, ich muss dir was gestehen. Ich habe mal wieder geglitscht. Ich bin schon wieder out of Map. Du bist einfach ein Hackerino. Ich traue mich was. Na? <lacht> aber hier hat jemand noch tiefer gebuddelt als ich Ich glaube, das ist dein Tunnel, den ich hier sehe Ich buddel hier alles weg Ich mache hier jeden Fehler. Ja, ich bin ja aber tiefer als du ja, Natürlich Ich bin nicht. an deinen Tunnel ich vorbeigesprungen nicht. Ich habe dafür schon wieder ein Rebirth mehr Sag Gar nicht Gar nicht hab ich, Oh, ich habe sieben Was, Sieben Rebirths Leute, schreibt in den Chat, Schaffe ich den Jump ah! ich, ich hätte ihn fast geschafft, Leute. So, also, wie viele Blöcke hast du schon? 4,5 Perfekt 4,7 4,8. Das ging richtig schnell, ne? Ja. Das schaffe ich gar nicht, ich ich zusammen zu zusammenzusammeln. Ich hack weiter, Bruder. Hä? Ich hack drauf. Fünf. Fünf. Fünf. Fünf. Fünf. fünf, fünf. Ich mach nochmal einen Rebirth. Wie viel Rebirth? Ich hab acht jetzt. Du hättest sagen müssen fünf. Fünf. Fünf. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, dass wir okay. drüber gesprochen haben. Warte mal, Warte, bist du überhaupt noch hier? Ich glaub, ja. Ah, du hast Trades. Ah, du hast Trades deaktiviert. Ja, ich, ich hab Trades auch. deaktiviert und ich, also ich werde meine Trades jetzt. gleich aktivieren. Okay, okay, okay, okay. okay. Weil jetzt können wir traden, aber ich weiß gar nicht, was ich dir geben kann. Was ist denn dein stärkstes Pet, der Dark Berserker, ne? Ja, der Dark Berserker. Oh, aber an da kann ich nicht viel gegen bieten. Äh, der okay, ist nämlich okay. bei mir aktuell auch mit der stärkste Pet. Ich kann dir ja natürlich noch zwei weitere Dark Berserker geben. Was ich dir aber auch geben kann, ist einfach so ein Hexarium in Shiny. Ein junger ja in Shiny. Voll stark. Und ein Chroma Wisp in Shiny. In welchem Eck gibt's das? Der Hexarium ist aus dem Season Pass Eck. Dark Phoenix yes. weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Und Crowbar wird ja, auch Season Pass. Und, ist, oh, was. Passiert, ja. und du Heftiger Schrubbity. Gönn dir. Alter. Danke, Schrubbity Daddy. Kein Problem. Richtig Noob mit OP-Pads. Jo, das riecht für mich nach einer fetten Folge. Oh, ich muss Confirm drücken. Du auch. Oh ja. Trade completed. <lacht> nice. Das war mein erster Trade hier in diesem wundervollen Leute, Spiel. Leute, meint ihr, der Trade war Win oder Lose? Glaubt ihr aber Win oder Lose? Was meint ihr? Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. So, ich bin mir auch nicht ne? sicher. Ich, ich glaube, ich wurde gerippt. Du? Wurdest gerippt? Ja, wirklich. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Pets gegeben, als du mir gegeben hast. Ja, aber ich, es war mehr wert, was ich dir gegeben habe. Stimmt, du hast mir nichts gegeben. Ja. Eben, betrachte es mal daran. Und man muss immer ja. bedenken, was ich dir gegeben habe, ist praktisch Gift. Ja, eben. Aber das weißt du noch nicht. Okay, dann ist das Nächste, was du machen musst, erstmal die Mondwelt freischalten, weil die hast du wahrscheinlich noch nicht. Äh, wo kann ich die freischalten? Dafür musst du ein bisschen farmen. komm mal mit. Zur Eventwelt. hier. das ist eine Rakete, weil wir gucken uns erst die zweite Welt an, die es hier gibt bei der Raumfahrt. Mhm. Und das ist... Die Cybergalaxie, ich sag immer Moon. Und da steht dann auch, was du dafür haben musst, um das freizuschalten. Dafür musst du halt ein paar Ärzte zusammensammeln. Geh einfach auf das zweite Ding, wo gesperrt steht. Ja. Und geh dann auf Upgrade. 2 Milliarden Coins, 40 Mithril. 40 Fire Shards, 10 Komid und 5 Larima. Und ich glaube, das kriegst du hin, oder? Easy peasy, Abfahrt, Leute. Ja, einfach Abfahrt. Einfach einmal runter, ein bisschen buddeln. Wenn du eine Höhle hast, wird die Höhle jetzt weggemacht. Komplett ausgenommen wird die Höhle. Das Skrubbed. Genau. Ja, so sieht's aus. So zocken wir halt, Leute. Und, wenn Und dann du das hast du das Spiel explizit? praktisch durchgespielt. Und nachdem du das Spiel durchgespielt hast, kann ich dann noch das Event-Ding zeigen, weil das wird nochmal eine Schippe draufsetzen. Ich würde schon ein Mifri. In yeah. eine Höhle, wenn du eine findest. Ich teleportiere mich mal wo auch immer ich war. Ach, hier oben. Ich hätte meinen Teleporter mal unten setzen sollen, bevor ich hochkomme. Das wird halt schwierig, ne, weil mein Rucksack ist halt trotzdem nicht so riesig. Ah, ja, stimmt. Der Rucksack macht auch ein paar Probleme. Leider haben wir nicht genug Robux, um dir jetzt noch schnell was auszuzahlen für Infinite Backpack. Ja, ah. Das ist das Problem, wenn man ein armer, kleiner YouTuber ist. Ja, das ist das Problem. Da, da mal was machen. Und Wann kommen die eine Million Abonnenten? Das kann so nicht angehen, Leute. Leute, ich hol mir jetzt den Infinity-Rucksack. Wie viel kostet das? 800 Robux. 800! Also ein Zehner, ja, komm. Ein Zehner, kaum. Ein Zehner, wen juckt's, oder, Jungs? Ein Zehner Jungs? könnt ihr auch wieder super ah, fanken. Ja, macht das mal. <lacht> ja, macht das mal. <lacht> <lacht> jetzt jetzt gibt es zwölf Spenden in Höhe von 10 Euro. Ja, jeder spendet jetzt einfach einmal 10 Euro, dann haben wir uns den Rucksack ungefähr, dann passt das fast. Ja, dann haben wir's. Dann hab ich den, hab ich den Rucksack fast wieder drin. Okay, so, ähm... Ja, jetzt zahlen. Nee, bitte in Raten zahlen. Okay. Raten zahlen, was? Nee. Ich nicht. Hast du gerade irgendwas so? in Raten bezahlt? Nein, nein. Ich, ich, hätte nicht <lacht> ich stell mir gerade vor, man bezahlt Robux 10, in Raten ab. Ja, 10 Euro Rucksack in Raten. So, ich hab Infinity, Baggy, Pack, Reno. Yeah. Rocket, Rocket, Rocket. Okay, jetzt können wir wirklich durchzocken. Und zwar ohne Probleme. Eine Höhle wäre das Beste. Und ich habe schon Ist 80 ja. Chromit. Ich glaube, ich habe genug. Ich glaube, ich brauche nämlich nur 66. Ja, das werden wir gleich sehen. Hier auf meine Spitzhacke. Klickt die an. Verzaubern. Und ich brauche. 66? Okay. Verzaubern. Jetzt kriege ich fünfmal so viele Erze, wenn ich eins abbaue. Okay, Leute können mir vielleicht... Ja. Aber jetzt gerade geht es eh wieder fit. Junge, wenn ich jetzt verkaufen würde, das wäre so viel wert. Aber es würde halt nichts bringen. Ja, <lacht> Deswegen halt sei nicht vorsichtig mit der Verkaufenschaltfläche. Ja. Äh, was du auch machen kannst kannst, wenn du wirklich Erze behalten willst, du kannst auf Items gehen, dann auf Erze. Dann kannst du auf das Erz, das du behalten möchtest, so nicht verkaufen möchtest, klicken sperre. und dann sperren. Sperre. Sperre. sperre. sperre. Sperre. Ich glaube, ich habe genug eh schon. Weißt du nicht mehr, was ich... Ja vielleicht so, ja. Die Einmetrie brauche ich auf jeden Fall noch. Das habe ich. Und jetzt schaue ich mal hoch kurz. Ah, verkaufen. Das Hier fehlen nur noch die Coins. Äh, warte, dann muss ich noch mal ganz kurz schauen, was ich jetzt alles nicht verkaufen will. Mhm. Ich will nur die normalen Blöcke verkaufen. Die brauche ich ja nicht. Genau. Gut, YOLO. Okay, ich gehe wieder an der Oberfläche. An die Oberflächen. Dann gucken wir mal nach. Gucken mal, ja, gucken wir mal. Warum ist es hier eigentlich gerade so dunkel geworden? Hä, warum ist bei mir der, der Himmel? Stimmt, weil die Galaxie sich jetzt bereit macht, dass ich komme. Hä? Ist das normal, Leute? Gibt es Nacht in Mining Simulator 2? Das habe ich noch bin nie Bin auf dem Mond. Bin auf dem Mondwelt, schwör. Ja, ich komme jetzt auch ein. Bin da! So, GG. Jetzt müssen wir aber runter, weil du musst wieder okay. die neuen Ebenen alle freischalten. Okay, bin dabei. Aber ich würde sagen, du musst jetzt nicht alle Ebenen freischalten. Ich würde sagen, ja, jetzt wo du auf dem Mond bist, bist du schon Pro. Auf jeden, auf jeden Und ja. wir können uns eigentlich jetzt noch die anderen Sachen angucken, die das Update so bietet. Ja, in einem anderen Video dann, ne? Mhm. Gut, und und noch dafür schaltet im nächsten Video wieder an, das wahrscheinlich davor kommt, weil es das Update-Video ist. Lass ein, ein Like da, ein Abo da. Bis dann ein und, like, und ciao. Richtige Hase.